Ähm, um, gut, ich bin kein Architekt, also er gibt mir nicht die Schuld, wenn die ganze Sache in sich zusammenfällt, ja? Hervorragend. Ähm, um, ich gehe kurz ab, worauf ihm gezeigt hat, weil der will da ein Stück aus der Wand raus haben. Prinzip, also ich stelle mir das so vor, da war im Prinzip meine Tür und jemand hat im Prinzip an der Tür doch so ein weiches Stachel gewirkt, genau. dass die... was wir jetzt also einfach machen ist, wir machen in einem Quadrat ein hartes Schmelze, like, so. Ja, Zentimeter breit genau. ja, und genau dann das. ziehen wir einfach oder schieben wir einfach den ganzen Block aus der Wand. Right? Das ist ja. jetzt ungefähr so. Wäre jetzt mein Plan, ja. So ähm, wie gesagt, der Ventile wird sich eine Spielrunde oder so nehmen. Ähm, sag mir, was du schätzt, wie viele, viele hundert Kubikzentimeter ich ansetzen muss. Oh. Also, das kannst du ja beliebig äh, wenig machen. Ne? Dann wird es halt mehr. Richtig, Kraft, es kostet richtig. Für Rafim. Zum so, okay. Rafim ist kräftig, also nehme ich das Minimum von... Sekunde, ich muss in den LC schauen. Diamant ja, ist kräftiger. Oh, das wisst ihr aber nicht. Ja. <lacht> das weiß... Einer ich, weiß das. Ich schaff's nicht. Diamant ja, muss was drücken. Also, komm, wir sind doch Müllhammer. Wir haben noch die ganzen guten Bobaradianer-Sprüche. Und zwar, das Minimum sind... 100 Kubikzentimeter. No, sorry. sorry. Das Minimum sind äh, 3,5 mal 100, 350 Kubikzentimeter. Danke sehr. Kannst du das und denn so genau kontrollieren? Oder hier okay? steht nicht, dass es nicht geht. Hier steht äh, eine bestimmte Menge eines harten Materials. Okay. Oh, cool. Und das Zielobjekt ist Einzelobjekt oder Teil eines solchen. Ah, schön. So. Yeah? Ich ja, würde sagen, ja. ja. Also die Sterben sind egal, wir lassen uns trotzdem Zeit, just in case. Und es kostet uns sowieso 7 ASP, wir sparen also äh, 5 mal ein. Bis zu 11, halbiert sich runter auf die 7, auf die 6, sorry. Während ich immer noch das Ding finde, ha, ha, ha, das ist zu lang, ha, ha, ha. Aber jetzt die EFG, ha, ha, hier. Äh, es ist erschwert um, um 6 Punkte. Ja, das äh, gesagt, zeichnet das erst mit Kreide an ähm, und dann äh, nimmt er sich, wir haben vermutlich Licht dabei, eine Kerze oder eine Fackel ja, okay. und, und und brennt die Kreide nacheinander ganz vorsichtig von ähm, von der Wand ab. Da hat er hat da irgendwas reingemischt, dass die dass die sehr leicht flammbar ist und dahinter wurde die gerade halt die Asche davon äh, von der Wand fällt, wird das Material äh, weich und, und wirft Blasen auf. als wird es kochen? Jede Wie viel ASP kostet dich das? Äh, dann 7. Oh. Ich habe viermal gespart, also 3. Ich habe einen Kraftfokus, also 2. Ja, dann zieh dir nochmal 7 LEP ab. Du, du merkst, wenn du dann mit der Kreide auf, aufzeichnest, dass du dich wohl an der Kreide geschnitten hast. Als, <lacht> als, als würdest, du, als würdest du, du. Du kennst natürlich all die Dämonen und selbstverständlich auch die Erzdämonen. Es wirkt so ein bisschen so, als würde jemand agrimotsch ähm, dagegen wirken, dass du diese Öffnung wieder aufbrichst. Ein, mächtiger, Hilio steht ein, ein mächtiger Zauberer. Eventilio steht einen Moment lang da und betrachtet das, das Stück gerade, das sich natürlich sehr rapide rot färbt, weil es porös ist, es saugt das Blut auf wie sonst nichts. Wie Haben ein Problem? Seht ihr das? Ich habe dich hier eine Kette geschnitten. Ein Kunstwerk schneidet sich nicht an Kreide. Eben, dass jemand hat den, nennen wir es mal versiegelte Komponente, die hier wirkt, mit einer Protektion versehen. Und keiner geringen, wie ich das so meinen dürfte. Und ich vermute der Dämonenmeister selber. Ihr nimmt das. Die, äh, ah, ja, ihm was für das Blut. Ja, danke sehr. Und was genau machen wir? Nun, die, die ich die schlage können. vor, Raphim, dass ihr dann anfangt zu arbeiten. Die Erweichung des Materials wird nicht ewig halten. Raphim, um, einfach drücken. Okay. Dann gehen wir mal eine ja. Körperkraftprobe, um, die, um den Rest der Tür rauszudrücken. Ja, was? Ins Innere dieses Dings. Ich, vermutlich, ist es, vermutlich ist es jetzt so einen Zentimeter abgesackt, wo halt da drunter das Material weich ja. geworden ist und sitzt jetzt auf dem Boden. Du musst also trotzdem noch die Gesamtheit des Steinblocks schieben. Knirschen. Punkte, halt ich. Knirschen kannst du schieben und drückst dann diese Tür äh, sicherlich zehn Zentimeter nach innen, bis es dann einmal klonkt, auf den Boden fällt und dann nach hinten kippt. Und ihr durch einen Durchgang hineintreten könnt in eine verborgene Kapelle. Die Wände hier sind mit zarten Rankenornamenten geschmückt, alles sieht elfisch aus, ihnen haftet etwas an, dass man sie nicht wirklich länger betrachten kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Und ihr seht einen marmorblauen Podest, auf dem sich eine Statue eines gebieterischen Elfenkönigs befindet. In seiner Hand hält er eine Harfe mit 13 Saiten und auf seinem Haupt trägt er eine filigrane Krone mit sieben Zacken. Auf seiner Stirn öffnet sich ein drittes Auge. Was ist das denn? Jo, ja, ich denke, ich mache meinen eisernen Willen an. Oh, wir haben die Harfe gefunden. Angesichts der abgebildeten Bildnisse bin ich nicht sicher, ob wir unserem elfischen Freund die Sache hier zeigen sollten. Sieht dieser Elfenkönig aus, als hätte irgendjemand, als wäre sein Gesicht wie das von Baubarat? Ja. Mhm. Rafin, mhm. du machst deinen eisernen Willen an. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Vermutlich nicht genug für Borber. <lacht> äh, warte, dann mit der Wille gab es zwei, gab es sieben, ne? Ja. ja, dann 17. Dann würfel man eine Selbstbeherrschungsprobe. 20 Punkte maximal. Also Du das siehst, dass dort kein, äh, keine Statue steht, sondern ein großer Spiegel. Also, ja, du, ja, du, hast, du hast es gesehen, dass diese Statue dort eben stand und dann machst du, machst du deinen Willen an, du denkst an die Armbrust, wie Boltax es dir immer gesagt hat. Wo ist eigentlich Boltax? Du weißt nicht, wo Boltax gerade ist. Eigentlich sollte er mit euch gekommen sein und während du an ihn denkst und an die Armbrust, da siehst du einfach diesen gewaltigen großen Spiegel mit einem großen Horn in der Mitte. Ja, ich hoffe, ihr seht alle das gleiche, was ich auch sehe, richtig. Es kommt Mal, eine diese Statue habe ich nicht gesehen in meiner Vision, nur die Hafer. Sie muss wohl in meinem Rücken gewesen sein. Da ist, mir da da ist, ein, da ist irgendein Spiegel. Da ist keine Statue. Oh, das, das ist, ist nicht gut. Das ist wie diese Tür. Ein Spiegel, sagt ihr. Er beschreibt Nein. ihn mir genau, wie ist der Rahmen beschaffen? Ich würde ihn so genau beschreiben, wie ich kann das denn? So ein Horn in der Mitte. So ein, Schiller, Versuch, so ein schillerndes Grün, so ein geschillernd grüner Rahmen. Ja, ich versuche gerade nur auszuschließen, dass wir hier irgendwie vor einem Ogerspiegel stehen. Ja, schillernd grün, würde ich sagen. Riesengroß. Hilft Magiekunde hier einem? Ist das ein, ein art Tag von dem man mal gehört hat aus längst vergessener Zeit? Oder ist das hoffnungslos? Oh, probe plus 13. Puh, angemessen. Dämonologie zählt nicht, nämlich Ach, an. Schade. Oh, dann habe ich äh, sogar 5 über. Das ist kein Dämon, den du jemals beschworen hast, weil er einzigartig ist. Und selbst das Daemonikon schweigt sich über ihn aus. Aber es gibt Fragmente, die du wohl in Brabak gelesen hast, dass Borbrat den Xarleroth beschworen hat, den spiegelnden Waren. Und dann hier vergessen. Oder als Wächter zurückgelassen hat. Ihr solltet euch nicht nähern, denke ich. Die Meere sollten wir alle langsam und sorgfältig rückwärts in den Raum verlassen. wenn mir jemand ein Stück Kreide besorgen, damit ich einen bankkreis aufziehen kann. Wie bitte. diese verdammte Hafe. Alles zu seiner Zeit, Abelmir. Macht jetzt ja. keine falsche Bewegung. Geordneter Rückzug. Also ja. nehmen wir die harfe jetzt nicht mit. Ja, lass doch erstmal die Magier arbeiten. ich Komm, Diamantes, ich schieb Diamantes mal mit meiner Hand so langsam zurück. So ganz langsam. Ja, du, du versuchst das vielleicht kurz und äh, dann, wenn Diamantes mitläuft, funktioniert das auch. Dann ist du an der Wand. Also Was? du merkst, wie Rafim sich auf jeden Fall so kurz umdreht. Zu, zu zurück, Rafim, hier hier ist sicherlich irgendwas Schlimmes. Also, also die Rafim, Magier haben schon recht. Du konntest, du konntest auch sehen, dass es wohl äh, hinter dem Spiegel gab es eine Treppe nach unten. Da geht es wohl noch weiter. Warum auch immer die anderen jetzt nicht mitwollen? Ja, also hinter dem Spiegel ist eine Treppe, aber kann mir mal jemand sagen, warum wir abhauen? Ja, und sobald wir Wenn raus sagt, dass du dich zurückziehst, dann ziehst du dich zurück. Ja, ja und dann, ja, vorsichtig zurückziehen. Sobald wir dann draußen sind, macht Serpentino so ein kleines Metallschächtchen auf, indem dem er, was weißt wie so ein Kettenraucher, der seine Kippen drin hat, hat er da irgendwie fünf Stück äh, verschiedenfarbige Kreide und, und fängt auf dem Boden die wild anzuzeichnen. Nun, ich will euch nicht mit den Details langweilen, aber äh, es gibt Dämonen, äh, wisst ihr sicherlich, aber mir, äh, die trotz der Tatsache, dass auch sie natürlich nur aus primärer Masse bestehen, äh, trotzdem einzigartig sind, richtig? Und nicht nach dem Willen des, äh, des Beschwörers aus dem allgemeinen... Sammelbecken gefordert werden. Ja, worauf wollte ihn hinaus? Nun, jeder sich äh, auch darüber im Klaren, dass ein solcher, entsprechend einzigartiger Dämon, der im Grunde eine Zwischenstufe zwischen der eigentlichen dämonischen Entität und einer erstdämonischen darstellt, äh, prinzipiell relativ mächtig ist. Ich weiß noch nicht, worauf ich... Äh, nun, ein solcher, der wohl... Ähm, vor längerer Zeit einmal sagen wir verlustig gegangen ist, die Niederhöllen ist, so wie ich das sehe, dort eingebunden. Oder zumindest ein Spiegelbild von ihm. Ihr versteht meine um, leichte Konstellation über Kön die Sache. Könnt ihr ihn bannen oder könnt ihr ihn nicht bannen? Oh, vielleicht, aber ich werde es garantiert nicht versuchen, ohne hier einen Mannkreis angelegt zu haben, nur für den Fall, dass er ausbrecht und uns alle in Fetzen möchte. Ja, also was ihr sagen wollt, ist, wir sollten uns kampfbereit machen. Nun, ich werde jedenfalls nicht Brief von Siegel darauf geben, dass ich es schaffe, einen Dämon zu bannen, den der Dämonenmeister beschworen hat. Ja, ja, das hätte ja auch einfacher sagen können. Ja, aber dann würdet ihr meine Beweggründe nicht verstehen und dies ist es wichtig. Ja, möchte nicht Unrecht, haben. Äh, wie viel Zeit haben wir? Nun, diese Frau war erstaunlich kooperativ und das hier ist wichtig. Von welcher Zeitraum sprechen wir? Nun, haben wir mehr eine Stunde oder mehr einen Tag? Ja, eine Stunde fürchte ich. Könnten wir uns nicht mal und an ihm vorbeischlüpfen? Wollt ihr euch darauf verlassen oder wollt ihr etwas im Rücken haben, dass ihn fängt, es darauf ankommt? Nicht unbedingt, aber es wäre eine Option, nicht wahr? Dachte ich mir. Also eins nach dem anderen. Lasst mich arbeiten. Ähm, Wir malen einen Bandkreis gegen Gehörte. Äh... Idee hier, dass, ähm, was auch immer, ich werde ein Schutzkreiszeichen, er fängt sowieso, er hält das Vieh sowieso nicht draußen, aber mein Mannkreis fängt es erst mal, man muss da eine Spielrunde drin hängen. So, you know. Also Keine, nur für wieder. meine Vorstellung, wir sind jetzt gerade wieder in dem Raum, wo ich, bevor ich die Tür rausgedrückt habe genau. und du malst im Prinzip das auf ist, den Boden das zwischen der -Raum, genau. zwischen der Widerwille-Raum und dem davor. Okay. Das Richtig. Gute ist, wir sind immer noch hinter dem Wiederwillen. das heißt niemand ja. wird uns behelligen. Und wenn wir dann hier rausgerannt kommen, fängt das Vieh hoffentlich in den Mannkreis und wir können turnen, bevor es weiterlaufen darf. Falls okay. es läuft. Also unser Plan ist nicht, dass der Mannkreis uns wirklich das äh, Vieh umbringt, sondern dass wir im Notfall eine halbe Stunde gekriegt haben, wenn die es dann halt die Piraten draußen schlachtet. Genau. Okay. Respectable. Also, um, du weißt genau. auch um die Natur. Das ist ein Diener von Amazeroth. Also, er wird höchstwahrscheinlich nicht kämpfen. Er hat halt eine andere Funktion. Aber dementsprechend wird es umso schwerer, ihn zu bannen, beziehungsweise ihn zu täuschen. Das wird eben besonders kompliziert. Weil mhm. er eben außer Marzor Domäne kommt. Wird wahrscheinlich nicht so kampfstark sein. Hat jemand noch das Samotaxin? Nein. Nicht zufällig dabei. Nicht zufällig dabei, nein. Okay, während sehr Ventil auf dem Boden Schicksal hockt und... hab keinen mehr. Ich glaube, wir haben auch kein Zartamotoxin auf einem Schiff, also. Schicksalspunkt für Zartumortoxin, ja, sage ich sofort ja, aber ich finde das ich glaub, nicht so. Ich glaube, wir haben die letzte Dosis, die wir hatten, ins Archenherz gepustet. Ja. Dann ja. könnt ihr einen Schicksalspunkt verbrennen. <lacht> äh, ja okay. äh, Kapitania, ja, ich will euch wirklich nicht wieder mit der Sache an den Nieren treten, aber wir könnten einen hinterher geeigneten Kampfdemon beschwören, der uns den Rücken frei hält. ja, ich will euch ja nicht behelligen, aber das halte ich für einen schwer beschissenen Plan. Dem kann ich nur zustimmen. Lässt sich nicht dieser Dämon wie alle anderen auch aus Töten oder aus dieser Sphäre verbannen? So heißt das auch bei Dämonen. Er gehört zur Dämonen des Blenders. Von daher äh, wünsche ich euch viel Spaß damit, etwas zu finden, das ihr töten und damit verbannen könnt. Nun, in diesem Fall vielleicht doch eher einen Tag. Um, nun, Falls das irgendetwas besser macht? Wenn wir uns einen weiteren Tag hier aufhalten äh, wollen, wäre das sicher auch für Agron Schminia ja gut. Dann ist nämlich die Trerema, sobald wir in Rulat ankommen, auf jeden Fall im fahrtüchtigen Zustand. Ja, ja, was bringt euch denn dieser Tag? Ich werde in der Lage, hinreichende Zeichen aufzubauen. Wir könnten unter Umständen ein paar Kerzen besorgen, die der Sache helfen würden. Außerdem könnten wir eine Spiegelung hinreichend studieren, um sicherzugehen, dass es sich hier vielleicht nur um eine Illusion handelt oder vielleicht das Ding loslässt, weil wir versuchen, sie zu durchschreiten. Sind wir soweit sicher in diesem Gangabschnitt? Äh, hinreichend? Er war seit Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren dort. Wir können vernünftigerweise annehmen, dass er es noch eine Weile aushalten wird, solange niemand etwas anfasst. Nun, ich denke, einen Tag in diesem Gang zu verbringen ist ein vergleichsweise geringeres Opfer. Naja, ah wir können auf keinen Fall gehen, ohne das Ding äh, zu töten. Also, entweder bleiben wir halt den Tag hier sitzen, oder? Ihr könnt euch ja währenddessen draußen vielleicht nochmal nach Hafax Kontaktleuten umhören, ne? Ach, äh, ja, la ich... Lasst mir Diamantes hier, ich werde ihn brauchen. Naja, also ich würde schon drauf bestehen, hier zu bleiben. Immerhin habe ich dem Ding die Tür aufgemacht. Außerdem ist nicht gesagt, dass wir wieder hierher zurückfinden. Oder nun, dass uns die, in Anführungszeichen, Burgherren keine Probleme bereitet. Ich glaube, wenn dieses Ding rauskommen wollen würde, dann. Hätte es das schon getan. Soviel ich von Dämonen verstanden habe von äh, Sepentilio und berichtige mich, falls das falsch ist, aber Sie sind doch an Ihren Befehl gebunden. Sind Sie in der Tat. Das Problem ist, dass wir den Befehl nicht erahnen können und ich erwidere noch einmal, dass es sich hier um den Dämonenmeister handelt, die vorhandenen Befehle eine durchaus komplexe Schachtelung mehrere greifenden sein könnten. Vielleicht sollten wir erst mal herausfinden, was der Auslöser eventuell für diesen Dämon ist. Hervorragend. Geht vor und nimmt die Analyse vor. Das würde ich ja machen. Naja, ähm, habt ihr was dagegen, wenn ich euch begleite? Nur falls ihr das <lacht> überhaupt, ausrastet. <lacht> überhaupt nicht. Wunderbar. Mit diesen Worten würde ich meine Waffe vom Rücken ziehen. Ich würde mal wieder diesen Raum vorgehen, bis ich diesen Elfenkönig sehe. Ja, genau. Also es ist äh, quasi... Du hast schon davon gehört, dass sich Barbara wohl auch in verschiedenen Zeitaltern in verschiedenen Rassen versteckt hat. Das ist jetzt wohl der elfische Borberat Warum auch immer, jetzt und hier und mit drei Augen. Du kannst deine sechs Finger erkennen, die 13 zackige Harfe und die Krone. Die Krone. Was sieht denn noch so im Raum? Sonst nichts. Keine ging gar nichts. Nein, okay. es ist ein, ein Tempel für diesen, ähm, für diesen einen, ja, es ist ein, eine Kammer, eine, es ist ein Tempel eine Kapelle okay. für dann diesen Protest ich, dann würde ich erstmal eine Analyse wirken. wohlwissen ich mache keinen Odem davor, um den Tickler Effekt nicht auszulesen im schlimmsten Fall das passiert der ja Analyse ja nicht es war seltsamerweise dann die Analyse, Analyse bitte in die Box oh, das ich würde gezeigt. gar nicht seltsam was gar nicht seltsam die Analyse in die Box habe ich das ah. Gefühl, dass sich irgendwas verändert, während ich mir das angucke? Oder ist es einfach weiter in der Spiegel und da die, die? diese Tür? Oh, jetzt hast du den nicht in die Box geworfen. Deswegen sag ich ich mach nochmal. Ähm, nee, Buch. du hast, du hast ähm, nicht das Gefühl, dass sich der Spiegel verändert. Ja doch, die Oberfläche kräuselt sich vielleicht so ein bisschen, als ob sie auf Abel mir reagieren würde. Um, du hörst so ein leises Flüstern am Rande deines Geistes, als würde der Dämon gerne mit dir Kontakt aufnehmen, aber der eiserne Wille verhindert es. Ja, ich habe jetzt den, den Wurf in den Boxen nochmal gemacht. Ja. Nee. Du versuchst die Matrix aufzuziehen, hast dich nicht auf diesen Ort eingestimmt und siehst dann wohl auch, dass die Matrix von dem Podest. Sie, sie, sie, sie wird zugehalten. Du musst dich wirklich dagegen stemmen, also irgendwie wirkt dein sich zauberte gegen gegen eine Präsenz, gegen ein, ein Trugwerk und dann kannst du den du betrachtest noch einmal diesen Elfenkönig vor dir und siehst dann aber auch wie Rafim den Spiegel vor dir mit seinem Horn und diesen grün schillernden chitinartigen Rändern. Wieder hörst du die Oberfläche, wie sie zu dir wispert und raschelt. Ja, Abel, mir eine ganz ehrliche Einschätzung. Wenn ich jetzt mein geweihtes Schwert nehme und so doll ich kann in diesen Spiegel schlage, schlecht oder gut für uns? Was, was für ein Spiegel? Der den da vorne. Ich, ich, tut mir, ich sehe nur diese Statue. Ja, da ist ein Spiegel, glaube ja, also ich. du also jetzt natürlich ein anderes. So. Du siehst ihn, ja? Ach so, ja du, okay. Ach du, so, du, okay. Also, also er. Irgendwas hat sich dagegen gestemmt, aber dein, dein analys war gut genug, um das zu durchdringen. Hm, es könnte helfen, es könnte aber auch die Sache auslösen. So oder so. Es spart uns einen Tag. Naja, wollen wir mal unserem. Ja, es, vielleicht solltet ihr ihm Zeit lassen, bis er seinen Bandkreis fertig gemacht hat und dann werft ihr euer Schwert in diesen Spiegel. Schlagen. Nicht werfen ist auch keine Wurfwaffe. dann sch schlagen, wenn ihr euch traut. Naja, da macht euch keine Sorgen. Dann ähm, setze ich mich mal neben Sepentio, während er malt. Das dauert 40 Minuten. Es sei denn, ihr wollt wirklich den ganzen Tag hier verbringen, damit ich zeichnen kann. Eure Wahl. Ich glaube, Rafims Geduld reicht dafür nicht aus. Meiner auch nicht. <lacht> also es kommt drauf an, wenn Tulami sich dahin stellt und sagt, wir warten jetzt einen Tag. Dann hätte Rafim da zwar keinen Bock drauf, aber er wird es halt machen. Ja, also, nee. wollen wir jetzt hier warten oder nicht? Und wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, dann machen wir uns kampfbereit, sobald serpentilius Kreis fertig ist. Ich beeile mich ja schon, ich beeile mich ja schon, wenn es denn unbedingt sein muss. Ich empfehle trotzdem, dass wir den eigenen Tag Zeit nehmen, eine Integra vorbereiten und uns entsprechend absichern. Okay, äh, wir machen eine Feldversion vom Wandkreis gegen Gehörnte. Der hat immer noch eine Komplexität von 8, was ziemlich fies ist. Uh, deswegen würfeln wir jetzt erstmal ganz kurz eine Ähm, Frosty uh, ist irgendwie erschwert, weil der Inter Untergrund nicht so... Ich weiß nicht, wie ist der Boden denn? Ist der gefließt uh, oder ist gefließt, blauer Marmor. Das ist alles Marmor. Boah, ist relativ glatt. Das ja, klingt das sogar glatt. schon... Das Dreier eine 3 er für den Untergrund. Okay, 3 und 3 kann ich leben. Und dann halt plus 8, für die kommt. Dann also sind wir also bei 11 gegen die 15. Das könnte... Ho, ho, ho, ho, ho. Wow! Das reicht mir! Das reicht mir! Und jetzt, ähm, sorry, ich mache nicht so auf Zauberzeichen, wieso ich es verstehe, ist. Ah, die Aktivierung ist nämlich nicht erschwert. Genau. Von daher, ähm, sobald du die gezeichnet hast, zwei Drittel der Zeit, während das euch alle weiter nach hinten aus dem Raum scheuchten und ein, ein, ein, sich nach innen immer weiter wiederholendes Muster in diesen, in diesen Durchgang zeichnet, ähm, Spricht er dann im Grunde einen relativ normalen Zauber drüber und aktiviert damit den Kreis. Das ist eine einfache Probe auf meine Ritualkenntnis. Hier, 15. Hm. Aber mir, du, was ist aus dem Kopf? Was sind die Attribute für Ritualkenntnis? Äh, Sekunde. Kommt immer noch Ritual an, natürlich. Äh, okay, ich mal. hab's. KLINFF. Danke. Äh... Warte, KL, 17 sind wir runter, INFF, mir fehlen zwei Punkte, ich habe so 13, wir haben eine Zirkelstärke von der von 13, ist 7, die wird 7. halbiert auf 4. Sorry, habe ich zweimal heftig gemacht, sorry, jemand von 7. Um. Right. Und dann äh, tritt er einen Schritt zurück, legt sich noch mal flach auf den Boden und pustet da so einmal, einmal in den Rändern ein bisschen Kreide weg. Und dann legt er sich noch einen Daumen an und tupft tupf ein wenig an den Seiten rum, damit auch alle Linien gerade sind. Äh, so. Das einzige, worauf ihr jetzt noch achten müsst, ist unter keinen Umständen und auf absolut keinen Fall, hinauszutreten. Äh, hineinzutreten. Ja, ähm. Oh fuck, ich weise dir darauf hin! Warte, dir mal, mach, mach mal eine Magiekunde-Probe. Oh. oh. <lacht> Diamantes kommt. kommt da nicht raus. Ups. <lacht> Nein, oh. das fällt mir jetzt erst ein. Ich schwöre, das war keine Absicht. <lacht> mal, du bist den du schon kannst, kannst du den Bandkreis gegen am heute also, machen? machen? Äh, ja, ich könnte, aber... Du machst es nicht. Äh, als, als ich angefangen habe, war... habe ich dann. ist den Schicksalspunkt... Was, was, was ja, das du einen Schicksalspunkt nächste, den, den Schicksalspunkt von nächster Runde. Aber warum? Den Schicksalpunkt bei dieser Runde habe ich nicht ausgegeben. <lacht> Na gut, <lacht> man kann es ja versuchen. Okay, dann, dann wird es eventuell daran gedacht haben, diesen Kreis gegen äh, Mazarot den auszulegen. Denn das macht ihn tatsächlich auch äh, effektiver. <lacht> Nur Effektivität war mir halt eigentlich total wurscht, weil er äh, hält den sowieso nicht lang. Deswegen habe ich nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> oh, Das wäre so wär peinlich, die Auflösung. Das wäre so ich gewesen, wenn ich da nicht dran gedacht hätte und dann irgendeiner gesagt hätte: Moment mal, hat Diamant es nicht in Gehörn? und hätte wir hinterher, sind wir schon längst drin sind. Ich hätte es vor allem nicht gesagt, weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Also, ich habe es auch nicht gewusst. Naja, dann gehen wir jetzt da rein und ich schlage diesen Spiegel kaputt und dann gucken wir, was passiert. Ich möchte noch einmal vor dem Protest anmelden. Jeder sollte uns wahrhaftig weiter absichern. Kapitän, ja, werde ich weiß, ihr habt recht, aber das Ritual... Ja, natürlich, natürlich, ich verstehe euch. Ich könnte aus dem Handgelenk... äh, fertig ist es. An Ademir wollt ihr uns die Ehre bei einen Guardianen aufzuspannen, dann soll ich? Natürlich. Danke sehr. Ach ja, übrigens, das habe ich 24 Arspli gekostet, lass doch darüber reden. Ja, sehr gut. Wie viel regenerierst du nach meiner Nacht? Äh, ich weiß oh, 20. 60 Ach oder ja. so. Ach ja, danke, danke. Ich übrigens drei. Was, was ist 80 minus 24? 56? Ja, 56. Wenn ihr den Raum wieder betretet, werdet ihr nichts daran sehen. Gar nichts. Keine Treppe, kein Podest, kein Spiegel. Naja, ich befürchte, das Vieh hat bemerkt, was wir machen. Es ist Wirklich? möglich. Es ist möglich, dass die Einbringung der aktiven Matrix des Guardianon Zaubers eine Kontingenz ausgelöst hat. Ach, ich dachte, das wäre dein Handwerk. Daran hätten wir denken, Nawilmir. Äh, hätten wir denken müssen, mir. Ich gebe zu, ich war etwas besorgt um den Dämon also um solche Art Erkennungsmechanismen. Wir werden sehen, was passiert. Wie denn? Wo, wo sollen wir denn hin? Wo war denn die Treppe? Also ich würde auf jeden Fall meinen Will Willen nochmal anmachen, weil ich glaube, der ist ja irgendwann wieder aus, also eine Stunde hält der glaube ich nicht. Äh, nee, ich du auch. kannst ihn aktiv anlassen. Du, hast aber, den nicht äh, oder ja. du musst Konzentration drauf verwenden und hast dann irgendwie einen Punkt Erschwernis oder so auf Sachen, die du tust. Okay, aber genau. wenn ich halt nichts tue, dann ist das ja nicht kein Problem. Es gibt keine ja. Treppe, kein Podest, es gibt gar nichts in diesem Raum, es ist einfach nur ein, ein leerer Raum. Nein, aber wo war die Treppe? Du hast die Treppe gar nicht gesehen, Rafim hat sie in der Mitte hinter dem Spiegel gesehen. Denn ja, ich nehme jetzt mal mein Gorgeweite Schwert und versuche einfach mal dahin zu gehen, wo ich die Treppe gesehen habe. Ihr werdet ja. jetzt nicht versuchen, auf den Boden einzuschlagen, oder? Oder? Ja, ja, ja, ihr kennt mich besser als ich dachte. Und genau das würde ich auch tun. Du schlägst zu und dann gibt es das Geräusch von 100 zerbrechenden Spiegeln. Sie schreien in eurem Kopf und dann ist dort ein zerbrochener Spiegel und eine kaputte Treppe. Beziehungsweise die Treppe könnt ihr wieder erkennen. Die Unsichtbarkeit löst sich und die Halluzination, die äh, Zauber, die über diesen Ort gewoben worden sind. Ihr seht die Treppe und den zerstörten Spiegel. Das ja, Schwillen in euren Ohren ist immer noch ohrenbetäubend. Ah! Ja, Chor will es, wie man so schön sagt. Nur ja, kommt ihr jetzt bestimmt nicht alleine runter. Ja, wa warte doch noch. Oh, verdammt, was ist das für ein Geräusch? Bopf. Im Horas reicht, sagt man, wir hätten jetzt tausend Jahre äh, Pech. Aber das wird uns wahrscheinlich nicht kümmern. Diese Art, dieser Aberglauben. Gut, dass wir keinen Dase immer noch dabei haben. In Brabak tut man das, wenn man einen Namazarat, den man beschweren möchte. Ja, das sehen ja auch niemand nach Brabak. Nun, wäre gewöhnlich, würde man auch jemanden mit ein wenig mehr Feingefühl aus euch darauf verlassen, damit die Scherben schön gleichmäßig bleiben. Hm? Denn die meisten von denen hier würde ich, um nicht mal mit der Knäffzange anfassen, um meine Beschwerdung anzufangen. Im Übrigen, ich, oh. äh, ich habe mal sofort gesagt, das noch da dran. Ja, ich habe das auch mal im Zettel. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gut, dann, dann lass ab. uns gehen, damit wir hier raus können. Ja, ich fange mal an, die Treppe runterzugehen. Bleib hinter ihm, weil der Guardianen wird ja immer noch. Das ist nur gegen so. rum, wie gesagt, aber nur, war Ist klar. Ich ging sauber. Und so geht dir die Treppe nach unten.